Heute an Eva, weil sie anfängt. Ja. ja, ganz herzlich willkommen bei unserem Vortrag von Michael Startups. Äh, ja, Michael Startups, wir ähm, uns gibt es, damit äh, jeder eine Chance hat, darauf sich selbst zu verwirklichen, sowohl beruflich als auch mit den Ideen, die man als Organisation haben kann. Und äh, ja, der, der Hintergrund dessen ist einfach, dass äh, die Menschen aus anderen Ländern kommen schon selbst aus einer Selbstständigkeit, ganz arg viele. Und äh, in Deutschland sind, ist es eine ganz andere Bürokratie, ganz andere Gesetzeslage. Und da braucht es einfach auch ein bisschen Unterstützung. Und dafür sind wir hier. Anton, du machst die nächste Slide. Siehst du sie? Noch nicht? Ja, genau. Oh, das ist sehr verzögert. Ähm, ja, das ist echt verzögert, aber okay. wir, wir kriegen es hin. Genau, wir stellen uns erstmal mal vor, ähm, als Person, also ich, Eva und Anton und dann Mike und Startups. Ähm, ich werde sozusagen die Software ähm, ein bisschen näher erläutern, sprich die Persönlichkeit und das, was so in, im Innen von einem abläuft und Anton geht dann auf das Business darauf ein, was es dann im Außen auch braucht, so die ein oder anderen Tools und Schritte. Genau. Anton, du machst automatisch weiter? Ähm, ja. Genau, Sehr gut. Ich, ich hatte es schon längst ja. gemacht, deswegen hat es <lacht> noch gedauert. Genau, wir sind beides Enthusiasten, die was bewegen wollen und ich stelle mich noch mal kurz ein bisschen äh, detaillierter vor. Ich, ähm, von, von, von den Wurzeln her, ähm, habe ich ursprünglich mal einen Bachelor gemacht in Sportwissenschaft am KIT in Karlsruhe. Und ich bin selbst auch Gründerin. Ich war dann äh, eine ganze Zeit lang selbstständig als Sportwissenschaftlerin, habe dabei noch Yoga- und Ernährungsberatung gegeben. Ich war sowohl tätig als Einzelcoach von 1 zu 1, als auch in Gruppencoachings im Sportbereich und als Beraterin rund um Sport, Fitness, Entspannungstrainings und somit habe ich so diese Komponente auch, dass ich selbst auch Gründerin bin und ähm, gerne selbstständig arbeite. Ich bin, mich hat es dann verschlagen an eine Schule, habe dort ein Projekt durchgeführt, ein soziales, also ein Sportprogramm und es wurde dann ein soziales Programm und dann habe ich gedacht, euch oh, hätte noch gerne äh, ja einen Abschluss im pädagogischen Hintergrund und habe einen Master drauf gesetzt in Bildungswissenschaft und Pädagogik. Und so bin ich dann 2015 komplett in der ja in der sozialen Arbeit äh, gelandet, wo ich Flüchtlinge entgegengenommen habe und sie dann äh, begleitet, ja Jugendliche, die alleine gereist sind. Und ja. Äh, Letztes Jahr im August ging dann die Reise weiter, weg von der klassischen Flüchtlingshilfe, hin zu Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zu begleiten, beim selber gründen und bin somit bei Migrant Startups gelandet. Ich, äh, Anton und ich, wir sind ein sehr gutes Team, sehr ausgeglichen. Ähm, ich bringe so die soziale Komponente mit, äh, die Erfahrung mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, zu arbeiten und Anton kommt aus der Wirtschaft und ja, Anton, ich gebe mal an dich weiter, dich da an der Stelle noch ein bisschen mehr vorzustellen, dass man so einen Blick Gerne. hat. Danke schön, Eva. Genau, ähm, wie Eva schon gesagt hat, äh, ich habe eher so die Entschuldigung, ich habe eher die wirtschaftliche äh, Komponente äh, hier bei uns und zwar ähm, habe ich nach dem Abitur eine äh, Ausbildung in der Krankenversicherung gemacht. Ich dann für ein Wirtschaftsstudium entschieden in ähm, Frankfurt, ähm, habe auch dort eine Weile als Unternehmensberater gearbeitet im Bereich IT für, ähm, für Banken. Ähm, das war insgesamt sehr, sehr spannend. Äh, fünf Jahre lang habe ich das gemacht, äh, habe mich dann aber entschieden, wieder in die Heimat zurückzukehren nach Karlsruhe, wo ich dann auch erst in einem IT-Unternehmen unterwegs war, äh, beschäftigt war. Aber das war klar, dass das nicht für immer bleiben wird. Und so habe ich mir die Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was ich machen möchte. Ich selber spiele schon lange mit dem Gedanken, irgendwie selbstständig zu sein. Und äh, dann habe ich in, im Laufe des vorletzten Jahres äh, ein paar äh, sehr nette Menschen kennengelernt, unter anderem die Sarah, äh, die mich dann eben zu Migrant Startups gebracht hat. Äh, ich fand das Thema deshalb interessant, weil es einfach ein super interessantes Thema ist, womit man auch wirklich was bewirken kann. Und zum anderen haben wir eben die Freiheit, auf der grünen Wiese quasi selbst in gewisser Weise zu gründen. Und dementsprechend fand ich das sehr, sehr spannend, sodass ich seit Anfang letzten Jahres das eben hier mit aufbauen darf und eben seit Sommer gemeinsam mit Eva. Genau, dann mache ich schon mal weiter und hoffe, das geht ein bisschen schneller. Und gebe wieder zurück an Eva, die ein bisschen was zu meinen Startups erzählen wird. Vielen Dank, Anton. Ja, genau. Was machen wir? Wir begrüßen Menschen aus allen Herren Ländern, die bei uns landen und begleiten sie in ihrer Selbstständigkeit. Wir unterstützen sie in ihrer Selbstständigkeit, sowohl was das Berufliche angeht, als ein eigenes Unternehmen gründen, eine Organisation, sprich sich beruflich verwirklichen, als auch Hilfsprojekte. Es gibt auch ganz viele Gründer bei uns, die, die haben ihren, ihren Beruf und äh, machen den auch gern als Arbeitnehmer weiter, haben aber Lust und es liegt ihnen sehr am Herzen, ihr eigenes Heimatland mit Hilfsprojekten zu unterstützen. Und die sind auch mit ihren Ideen ganz herzlich willkommen bei uns. Genau. Und wir unterstützen sie mit, ähm, ja, mit individuellen Coachings, Beratungen und auch Workshops, an denen sie teilnehmen dürfen. Genau. Hier stellen wir die, äh, unsere Partner vor. Ähm, an erster Stelle steht mal Generali und Human Safety Net. Generali ist im Prinzip da, wo auch äh, wir quasi die finanzielle Unterstützung bekommen für unser Projekt Michael Startups, denn unsere Gründer, die müssen dafür, es ist alles kostenlos, was wir anbieten. Es ist ein soziales Projekt von Generali unter dem Deckmantel, unter dem Haus der Human Safety Net. Und ich persönlich bin angestellt bei singer Social Business Lab, Anton bei Social Impact. Und die Sarah, von der Anton gesprochen hat, sie ist eine Netzwerkerin hier in Karlsruhe, die äh, die Kulturküche gegründet hat und unter der Kulturküche gibt es den Verein Lobin, an welchem wir quasi angedockt sind. Genau und schon das nächste. Ja jetzt ist es da. Okay. <lacht> genau Ja, die Gründer kommen meistens mit einer eigenen Idee. Aber manchmal haben sie auch noch keine richtige Idee, sie wollen sich aber dennoch verwirklichen und dann erarbeiten wir gemeinsam die eigene Idee. Wenn sie mit einer eigenen Idee kommen, dann arbeiten wir sie aus und jede Idee hat natürlich auch seine Herausforderungen. Und da fragen wir immer nach, welche Probleme gibt es da für dich? Was siehst du als dein Problem? Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau kommt, die sich, die angestellt ist die ganze Zeit als Friseurin und möchte ihren eigenen Friseurladen eröffnen. Und dann gibt es natürlich auch da ein paar Probleme, sprich sprachliche Probleme oder inhaltliche Probleme, dass sie die Gesetzeslage nicht kennt, was auch immer. Und dafür gibt es dann ähm, auch Lösungen. Anton, ganz kurz, du bist eins zu schnell. Ja, genau. Ja, das passt. Genau. Dann werden von den Problemen die Lösungen herausgearbeitet, gemeinsam, um dann wieder die Möglichkeiten zu erkennen, die weiteren Schritte einzugehen. Jede Idee ist natürlich dann auch eine, ein Traum, den es zu eröffnen gilt. Und es gilt auch darum, so die eigene innere Vision darin herauszuarbeiten und die darf wirklich groß gedacht werden. Also nicht unbedingt nur so im Hier und Jetzt, das, was ich jetzt als Vision sehe, sondern viel, vielleicht auch, wie stellst du es dir vor in fünf oder in zehn Jahren? Und dann auch, und wie kommen wir dahin? Genau, eine Slide weiter, sehr gut. Ein Selbstständiger oder jemand, der sich selbstständig macht, selbstständig arbeitet, ist natürlich auch immer angehalten, vor allem auch an sich selbst zu arbeiten. Also es gibt natürlich Dinge, die du wissen musst als Selbstständiger, was, ähm, wo meldest du dich an, Finanzierung und was auch immer. Ich sage jetzt mal die Hardware, aber was auch natürlich wichtig ist, ist eine eigene, starke Persönlichkeit dass du dich wirklich auch kennst in deinen Fähigkeiten, die Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, was ja auch alles ähm, Talente sind. Die Erfahrungen die du mitbringst, ist ja dein großes Gut und das gilt es natürlich wirklich bewusst auf dem Schieben zu halten. Es ist auch wichtig, dass du dir selbst die Fragen stellst, willst du das wirklich? Willst du dein eigener Chef sein? Übernimmst du die Verantwortung dafür? Möchtest du das allein gründen oder vielleicht im Zuge der, in Familienbetrieb oder auch in einem Team. Und äh, ja, du musst auch, wenn du alleine gründest, dein eigener Chef bist, aber das Ganze nicht alleine stemmen. Du musst nicht alle Kompetenzen mitbringen, sondern es ist auch schön, im Kollektiv zu arbeiten, in der Verbundenheit mit anderen. Und dann da zu schauen, okay, welche Kompetenzen bringe ich mit und was braucht es noch? Wen kann ich mir dazu einladen? Kennst du Menschen, die genau das mitbringen, wo vielleicht du nicht wirklich mitbringst? Und dir dann ganz gezielt die Leute einladen in dein Team, die diesen Traum mit dir zusammen verwirklichen. Genau. Ja, die, die Vision ist deine Vision. Für, du machst es für dich. Und dann hinaus in die Welt. Und äh, ich finde es auch ganz witzig, dass man sich mal, also diese, dieses Wort selbstständig, meine Mama hat früher immer so ein bisschen, fast schon mit einem negativen Beigeschmack gesagt, selbst ständig, als wäre man da die ganze Zeit dann nur mit seinem Beruf beschäftigt. Aber wenn du deine Vision so wählst, dass es wirklich von Herzen kommt, wirklich dein Selbstverwirklichung verwirklich ist, ist, dann bedeutet selbstständig, bewusst, ständig, du selbst sein. Und äh, ja, und dann gehst du kraftvoll deine Schritte, indem du deine Vision wirklich verankerst in dir. Und dann dir überlegst mit uns zusammen, Michael und Startups und mit den Menschen, die dich umgeben, wie kommst du an dieses Ziel? Was ist deine Mission? Der Weg, der dahin führt. Und da werden natürlich die einzelnen Schritte herausgearbeitet, die Strategie, die dich zum Ziel führt. Und auf der wirtschaftlichen Ebene und so die Hardware im Außen, das erläutert jetzt der Anton ein bisschen näher. Genau, vielen Dank Eva. Und an der Stelle darf man dann auch tatsächlich sagen, das, wovon Eva jetzt berichtet hat, das ist der schwierigere Teil. Und auch der wichtigere Teil an sich, dass man sich bewusst ist, wer man ist, was man kann, wo man hin möchte, was das große Ziel, die große Vision ist. Wenn man das relativ klar für sich beantwortet hat, dann, so aus meiner Sicht, ist es nur ein Leitfaden, den man abarbeitet. Man geht Schritt für Schritt. Welche Schritte das sind, das zeigen unter anderem wir euch äh, heute hier, aber auch im Internet bei Beratungsstellen, gibt es tausend Leitfäden, die immer wieder das Gleiche erzählen und im Grunde müsst ihr sie nur noch ablaufen. Gar nicht so groß nachdenken, sage ich mal. Wie geht es dann aber weiter? Wenn ihr euch entschieden habt, in eine Richtung zu gehen, ihr wisst, ihr habt eine Idee und so wie Benjamin das gesagt hat, er möchte was verkaufen, war das genau. Ihr habt euch schon entschieden, da ist schon was klar. Dann kann man systematisch Loslaufen, ganz ohne Geld. Es gibt Tools, Methoden, ähm, Instrumente, mit denen ihr anfangen könnt, mit Struktur die Idee, aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das, was ihr hier seht, ist zum Beispiel das Business Model Canvas. Das hilft euch ganz einfach, ähm, mit so Post-it-Zetteln ähm, die ersten Fragen zu beantworten. Dieses Canvas, dieses Plakat, das stellt euch Fragen zu eurem Business und ihr müsst es nur beantworten, schreibt das auf das Post-it und klebt das dran. Die Post-its, die sind nicht für immer, die könnt ihr verändern, alles möglich. Und solche Methoden gibt es ganz viele. Wir haben hier ein paar aufgelistet. Golden Circle, Value Proposition Canvas, das sind Blue Ocean Strategy. Das sind alles Möglichkeiten, damit aus eurer Vision, eurer Idee ein, ein Modell wird. Erstmal nur relativ einfach, aber zumindest habt ihr euch schon alles mal angeguckt. Von Kunden ähm, zu Finanzen, zu Vertrieb. Ähm, das alles habt ihr damit quasi schon mal einmal gesehen. Danach geht es sozusagen einen Schritt tiefer. Und davon habt ihr sicher schon mal gehört, den sogenannten Businessplan oder Geschäftsplan. Der wird relativ oft gefordert, verlangt von, von anderen Leuten. Ich sage, der Businessplan ist als erstes für euch da. Warum? Weil wenn ihr anfangt, etwas aufzuschreiben, eure Idee dann fängt man erst richtig an, darüber nachzudenken und sagt, Na ja, was schreibe ich denn jetzt hin? Wer sind denn meine Kunden? Äh, oder über welche Marketingkanäle äh, gehe ich raus? Äh, zeige mich? Welche Strategie habe ich? Wenn man es aufschreibt, fängt man richtig an zu denken. Deswegen sage ich aus persönlicher Sicht, der Businessplan ist erstmal für euch. Dann ist es aber auch so, dass ja andere Menschen sich für euer Business interessieren und sie fragen, naja, wo kann ich was nachlesen? Und genau auch dafür ist der Businessplan da, insbesondere wenn ihr mit auch Banken redet. Und das ist eigentlich die Inhalte des Businessplans, das sind der Kern eures Geschäfts. Ihr schreibt, also rechts seht ihr ein bisschen die Struktur, eine ganz kurze Zusammenfassung, damit man sofort versteht, was euer Business macht. Ihr stellt euch vor, ihr beschreibt, was denn das Produkt ist. Ihr stellt etwas her, ihr verkauft was, ihr macht online, ähm, also Arbeit äh, online, äh, einen bestimmten Service. Was ist euer Markt? Wer sind eure Kunden? Wie gestaltet ihr den Preis? Wie viel kostet denn das Produkt letztendlich? Wie organisiert ihr euch? Habt ihr Mitarbeiter oder auch nicht? Und dann die Details zu Rechtsform, Risiken und so weiter. Ihr müsst auch einen Finanzplan anhängen. Das sind alles Bestandteile in diesem Businessplan. Das ist nicht wenig Arbeit, keine Frage. Das ist, da ist viel zu tun. Aber ihr habt euch ja schon entschieden. Ihr wisst ja, wo ihr hin wollt. Und so arbeitet ihr euch quasi in diesen Businessplan durch und schreibt Kapitel für Kapitel und überlegt euch quasi euren Teil zu dem Business. Innerhalb dieses Businessplans gibt es natürlich diverse Detailthemen, auf die möchten wir jetzt auch ein bisschen zumindest eingehen, dass ihr schon mal euch vorstellen könnt, wie das in Deutschland ist. Was ihr euch, äh, wofür ihr euch auch entscheiden äh, könnt, ist eben zum einen, in welcher Form möchtet ihr selbstständig sein. Eva hat das ein bisschen äh, angesprochen. Es gibt diese berufliche Selbstständigkeit. Ähm, das sind einzelne Berufe, dafür muss man keine Firma gründen. In Deutschland gibt es so eine Liste an Berufen. Ich habe ein paar aufgezählt, so Ärzte, Anwälte, Journalisten, Erzieher, das sind Berufe, die sind da, aber dafür braucht man keine Firma. Und das nennt man hier eine Selbstständigkeit, eine berufliche Selbstständigkeit, Freiberuflich, einfach deswegen, weil man sie frei ausübt, ohne eine Firma gründen zu müssen. Dann, eine Firma zu gründen, das ist das Gewerbe hier in Deutschland. Das ist etwas größer, das meldet man auch größer an. Und man zahlt auch eine Gewerbesteuer, das ist bei der Selbstständigkeit nicht nötig. Man hat gewisse Pflichten, die man erfüllen muss, die Buchführung zum Beispiel, der Jahresabschluss, also die Finanzen offenlegen, das sind so Aufgaben, die man hat. Allerdings gibt es mit einem Gewerbe auch ein bisschen mehr Sicherheit als bei der Selbstständigkeit. Was losgelöst davon ist, sind Projekte, sagen wir mal. Ähm, ihr kennt das vielleicht, Vereine sind, entstehen so aus Projekten. Mensch, wir haben Lust mal was zu machen, aber das so mehr als Hobby. Und dafür könnte man einfach das Projekt machen, wir veranstalten ein schönes Event. Oder ihr sagt, nein, wir wollen länger was zusammenarbeiten, dafür gründen wir einen Verein. Das ist keine wirtschaftliche Selbstständigkeit in dem Sinne, aber auch möglich um eine eigene Idee, eine Vision zu realisieren. Äh, Eva hat es angesprochen, so gemeinnützige Projekte, wenn man Hilfsorganisationen gründen möchte, das sind oft Vereine. Ist also prinzipiell auch möglich, ähm, einfach, dass ihr seht, dass es das gibt. Was müsst ihr denn dann tun, wenn ihr euch entschieden habt, wenn ihr ähm, was gründen möchtet, eine, eine Firma und das ist quasi Behördengänge. Das ist, äh, sage ich mal, ein nicht so charmantes Wort, äh, weil man dann immer damit verbundet, Mensch, das ist viel Papierarbeit. Und äh, welche sind denn die wichtigsten Behördengänge? Das ist zum einen die Anmeldung beim Finanzamt. Also sobald ihr quasi Geld verdient mit eurem beruflichen Selbstständigkeit, dann möchte äh, auch der Staat viel, äh, Steuern dafür verlangen. Deshalb ist das meistens die erste ähm, Anmeldung, die ihr macht beim Finanzamt mit dem sogenannten, ich habe es mal nur hingeschrieben zur Information, mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Also ein sehr schönes Amtsdeutsch, äh, äh, das wir haben. Das Nächste wenn ihr nicht freiberuflich selbstständig seid, sondern ein Gewerbe anmeldet, dann macht ihr das eben bei der Gewerbebehörde der Stadt, wo ihr seid, wo eure Firma angemeldet werden soll. Das sind die zwei Standardsachen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was ihr denn macht. Eröffnet ihr ein Restaurant? Seid ihr handwerklich begabt? Möchtet ihr etwas Gemeinnütziges machen, wie mit diesem Verein zum Beispiel? Ähm, gerade Versicherungen oder Finanzen sind besondere Berufe, wo man dann auch noch mal besondere Anmeldungen machen muss. Beim Restaurant zum Beispiel man ähm, soll Hygienevorschriften äh, einhalten. Es gibt diese, Al dass man Alkohol ausschenken darf, ist eine bestimmte Genehmigung. Im Handwerk kennt man das, dass man einen Meisterbrief oft braucht. Also quasi zeigt, äh, ich kann mit Holz umgehen. Und ähm, solche speziellen Anmeldungen gibt es dann noch. Das muss man dann aber immer gucken, was man dann eben macht. Im Prinzip ist es aber das, was man quasi beachten muss. Dann ist natürlich die Frage, das stellt sich ganz oft und ganz gerne, wo kommt denn das Geld her? Wie schaffe ich es, dieses Business aufzubauen, mein eigener Boss zu werden? Und viele denken immer, Ach nee, ich weiß nicht, ich habe zwar eine super Idee, aber ich habe ja kein Geld. Manchmal braucht es am Anfang gar kein Geld. Bis ihr über das Thema Geld sprecht, ist ein langer Weg. Wie ich gesagt habe, der eigentlich wichtige Teil ist das, wovon Eva berichtet hat. Dass ihr euch entscheidet, dass ihr euch sicher seid, dass euer Ziel klar ist, eure Vision. Dann ist auch das Thema Geld nur eine äh, Etappe in, in eurem Leitfaden, den ihr durchlauft. Wie kommt ihr denn aber letztendlich an Geld, wenn ihr es dann braucht? Bis hierhin, sage ich euch, braucht ihr fast gar kein Geld. Das ist viel Vorbereitung, Erarbeiten vom Konzept, Recherchieren. Wenn ihr dann Geld braucht, klar, ihr habt selber hoffentlich Erspartes, also ähm, ein, ein paar Euro, je nachdem, wie viel ihr braucht. Dann gibt es die sogenannten 3F. Family, Friends and Fools, also ihr fragt Leute in eurem Umkreis, hey, ich habe hier diese Idee, hast du Interesse, mich dabei zu unterstützen und du wirst ein Teil der Firma oder du gibst mir einen, einen Kredit, ihr, ihr findet einen Weg. Und dann, also das Klassische ist natürlich, jeder denkt dann direkt an einen Kredit bei der Bank, ist auch möglich, wichtig. Die Bank gibt euch dann das Geld, wenn sie sagt, dieses Geschäft ist sicher, ihr werdet Geld damit verdienen. Banken haben Angst, sie, sie mögen keine Unsicherheit. Wie bekommen sie Sicherheit, indem der Businessplan gut geschrieben ist und sie sehen können, lesen können? Alles klar, alles, was da drin steht, gibt mir, sagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass euer Business ähm, sicher ist. Daneben gibt es auch andere Sachen. Es gibt noch Fördermöglichkeiten, je nachdem, was ihr tut, im kulturellen Bereich vielleicht. Dann gibt es auch von der Stadt oder dem Dorf, in dem ihr wohnt, dem Land, also dem Bundesland oder generell der Bundesrepublik, gibt es Fördermittel, so wie das bei Olga hier der Fall ist, dass man Fördermittel beantragen kann, die einen unterstützen, zu gründen, zu einem bestimmten Thema oder ganz allgemein unterstützen und sagen, das erste Jahr unterstützen wir euch finanziell. Dafür füllt man solche Förderanträge aus und beantragt Zuschüsse und Fördermittel, die euch dann am Anfang helfen. Etwas Größeres sind Investoren, die dann wirklich sagen, ich habe sehr, sehr viel Geld, ich mag deine Idee und komm, ich gebe dir das Geld, damit du deine Idee verwirklichst und im Gegenzug sind sie Teil der Firma, das heißt, sie bekommen auch Teile vom Gewinn. Das sind größere Themen, darauf muss man auch sehr gut vorbereitet sein, zum Beispiel mit so wie einem Businessplan. Das ist ein intensives Kennenlernen, weil da Personen oder auch Firmen mit, mit viel Geld in euer Unternehmen reingehen, damit ihr es verwirklichen könnt. Das sind die Möglichkeiten, woher es kommen kann. Das einfachste, schlankste ist eben das eigene Geld und, und seinen Umkreis fragen. Crowdfunding ist nochmal ein bisschen was Neueres. Ähm, könnt ihr mal bei Gelegenheit gucken. Da fragt man quasi in der Welt nach, wer hat Interesse, da Geld zu geben und macht da eine Kampagne, äh, mit der man Geld einsammelt. Ja, interessant ist aber auch, wohin geht das Geld? In Deutschland äh, ist es auch bekannt, dass die Steuern relativ hoch sind im Vergleich äh, zum, zum Rest der Welt. Ähm, was immer äh, ihr haben werdet, egal ob ihr euch selbstständig macht oder nicht, ist die Einkommensteuer. Die sagt einfach, egal wie Geld bei euch reinkommt, wir wollen davon ein bisschen Steuer verlangen. Es gibt sieben Einkommensarten. Das, was ihr meistens kennt, ist die nicht selbstständige Arbeit. Ihr seid angestellt bei einer Firma. Und dafür wird ein bisschen Einkommensteuer verlangt. Auch wenn ihr Erspartes auf eurem Bankkonto habt, wenn ihr eine Wohnung oder ein Haus vermietet, dann kommt ja auch Geld rein, dafür wird eine Einkommensteuer verlangt. Und so gibt es auch eben für den Gewerbebetrieb. Das ist eure Firmengründung und wir hatten es auch zu der selbstständigen Arbeit, ähm, zu der freiberuflichen Selbstständigkeit. Dafür zahlt ihr auch Einkommensteuer wenn ihr das äh, äh, Gewerbe angemeldet habt, gibt es zusätzlich noch eine Gewerbesteuer, die eben sagt, dein Gewerbe, deine Firma, sie hat eine Ertragskraft, also da kommt was raus, äh, äh, da, da kommt mehr Geld rein für dich, darauf verlangen wir auch eine gewisse Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer, äh, das ist quasi, das ist die Mehrwertsteuer, die ihr auch kennt, beim, beim Supermarkt. Äh, eigentlich kostet es drei Euro, aber da kommen 19% noch oben drauf Diese Mehrwertsteuer, das ist auch etwas, was ihr verlangen könnt. Und auf eurer Seite als Unternehmerin, Unternehmer ist es die Umsatzsteuer. Das ist, wohin das Geld oft geht. Natürlich eure normalen Ausgaben. Ihr habt Mitarbeitende, ihr müsst Strom, Miete bezahlen. Das ist selbstverständlich. Nur zusätzlich gibt es eben diese Besonderheit, diese Schwierigkeit ein bisschen, was es in Deutschland so komplex macht, das Thema Steuern. Deswegen haben wir das heute hier nochmal extra aufgeführt. So. Wir haben viel erzählt und hoffentlich habt ihr einen ersten Eindruck bekommen, wie es gehen kann. Ähm, und ich hatte es auch erwähnt, es gibt ganz viel Unterstützung, vor allem im Internet. Die Sache ist, man es gibt viel zu lesen, keine Frage, aber auch ähm, viel interessante Informationen, auch speziell für Menschen, die nicht aus Deutschland kommen. Da gibt es eine Seite, Wir gründen in Deutschland, die hat sich das zum Ziel gesetzt, explizit Menschen aus dem Ausland äh, zu unterstützen, die hier in Deutschland gründen möchten. Ansonsten Standardseiten, Existenzgründer.de, Selbstständigkeit.de, Gründerplattform. Da gibt es ganz, ganz viel. Und nochmal aufgeführt, die IHK und die Handwerkskammer, das sind die, die ganz speziell für eine Branche zuständig sind. Die IHK ist die Industrie- und Handelskammer. Wenn ihr in der Bereich Industrie was macht oder im Handel, also ihr habt ein eigenes Geschäft, verkauft Dinge, äh, zum Beispiel äh, Kleidung, dann äh, seid ihr mit der IHK verbunden, die aber auch Unterstützung bietet, so wie die Handwerkskammer, wenn ihr was Handwerkliches macht. Also es gibt sehr, sehr viel zu recherchieren. Ähm, wenn das Internet irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann kommt jetzt so, so Menschen wie uns, äh, wie Eva und mich, und dafür sind wir eben da, dass wir mit unserem Coaching euch zur Seite stehen und sagen, okay, bei euch ist der nächste Schritt dieser. Ihr solltet euch mit dem Thema Marketing beschäftigen oder fangen doch mal an, deine Webseite aufzubauen, dass wir euch unterstützen, da voranzukommen. Wie wir schon gesagt haben, wir kommen aus Karlsruhe und ähm, da sind wir auch äh, jetzt gerade zu Zeiten von Corona, Geht auch vieles online. Ihr dürft euch uns auch, wenn ihr auch nicht aus chaos kommt, trotzdem gerne kontaktieren. Und vielleicht finden wir gemeinsam jemanden in eurem Ort, der, der euch unterstützen kann. Aber auch sonst äh, sind wir gerne natürlich für euch hier. Dann sagen wir an der Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen, äh, Olga. Und äh, dann geht das ja jetzt in einen interaktiven Teil.